Heliamphora chimantensis ist eine fleischfressende Pflanze aus der Gattung der Sumpfkrüge. Heliamphora chimantensis ist eine krautige Pflanze. Die Schläuche sind 20 bis 35 cm lang, im oberen Teil 3,5 bis 5 cm breit und grün gefärbt. Der obere Teil der Schläuche ist auf der Innenseite komplett unbehaart. Der tiefrote Deckel ist 1 bis 2 cm breit, 2 bis 2,5 cm lang, löffelförmig und spitz zulaufend. Auf der Innenseite des Deckels befinden sich unregelmäßig geformte kleinen Drüsen mit etwa 5 mm Durchmesser. 1. Diese Drüsen produzieren sehr viel Nektar und verbreiten einen honigartigen Duft. An der Vorderseite des Blattes befindet sich ein langer V-förmiger Einschnitt, der als Überlauf für das Regenwasser dient. Die meisten anderen heliamphora arten haben dafür eine lochförmige Öffnung. Der Blütenstand hat bis zu 5 Blüten und wird bis zu 70 cm groß. Der flache Samen ist etwa 2 mm lang, eiförmig und unregelmäßig geflügelt. Bei der Ausbreitung durch das sich Wehrzweigende Rhizom bilden die Pflanzen dichte oft große Kolonien, die mehrere Meter Durchmesser erreichen können. Es wird angenommen, dass durch das enge Zusammenstehen der Einzelpflanzen, wie bei den alpinen Polsterpflanzen, ein eigenes Mikroklima erzeugt wird. Heliamphora Chimantensis kommt auf dem Chimenta-Tepui im Süden Venezuelas im Grenzgebiet zu Guyana vor. Das Chimenta-Massiv besteht aus elf Tafelbergen, die wegen ihrer steilen Flanken schwer zu erreichen sind. Die inselartige Isolation der Berge hat zu einer endemischen Flora geführt, die erst in den vergangenen Jahrzehnten eingehend erforscht werden konnte. Diese Vegetation ist ombrotrophisch, d.h. von den starken Regenfällen abhängig, die zur Verkastung und Moorbildung auf den Hochebenen beitragen. 3. Die Torfmoore und Feuchtgebiete sind der Lebensraum von Heliamphora chimantensis und zahlreicher anderer fleischfressender Pflanzen wie Heliamphora minor und Rosera caerulensis. Heliamphora chimantensis wächst in den feuchten Flusstälern des Chimenta Massivs bis in 2000 Meter Höhe. Die Vegetation ist hier savannenartig niedrig und besteht aus Gräsern wie Xyris und Stegolepis sowie Bromelien. Das Nährstoffangebot der Böden in dieser Umgebung ist gering.